Ich würde Sie gerne etwas Persönliches fragen. Äh, nein, nein, nicht persönlich, was Sie angeht, sondern was mich angeht. Also, wenn ich ein Video hier mache, dann beginne ich nicht einfach spontan aufzunehmen, sondern überlege mir etwas, was vielleicht noch eine Perspektive sein kann zu der Überzeugung, zu der ich in den vielen Jahren als Paarcoach gekommen bin. Also Aspekte, die einer Beziehung gut tun. Ich schreibe mir also Sätze auf, die vermitteln würden, was ich sagen will, so dass es für andere verständlich ist. Das könnte man das WAS nennen. Also, die konkreten Aussagen, Behauptungen, die ich inhaltlich vermitteln will. Jetzt gibt es auch noch eine andere Ebene, wenn ich Videos mache, nämlich das WIE. <lacht> Nun weiß ich auch, dass Vieles, was ich sage, dem widerspricht, was Sie, die Zuschauer, für selbstverständlich halten. Wenn also in meinem Text steht, das und das sehen Sie falsch, kann ich entweder sagen, das ist einfach falsch, was Sie da glauben. Oder ich sage, ich bin zu einer anderen Überzeugung gekommen, als Sie wahrscheinlich haben. Inhaltlich die gleiche Aussage, aber hat vermutlich eine andere Wirkung. Das war jetzt gerade ein sehr offensichtliches Beispiel und es ist klar, dass ich immer so wie in der zweiten Version klingen will, aber tue ich das? Das ist meine persönliche Frage an Sie. Aber wenn wir uns gerade so persönlich unterhalten, dann darf ich Sie vielleicht auch etwas Persönliches fragen. Wenn Sie Ihrem Partner etwas Wichtiges zu sagen haben, besonders wenn Sie davon ausgehen müssen, dass er eine andere Meinung hat, achten Sie dann auch auf das Wie? Also, ich habe bei der Arbeit mit Pan gemerkt, dass es weniger ausmacht, wenn beim Was nicht ganz perfekt ist, als beim Wie. Haben Sie auch den Eindruck. Vielleicht sollten wir beide das Thema nicht nur so theoretisch besprechen. Hier ein Vorschlag. Sie schreiben mir, wie Sie mein Wie finden, und Sie fragen Ihren Partner oder Partnerin, wie er ihr Wie findet. Das könnte meinen Videos gut tun und vielleicht auch Ihre Beziehung. Hm? Was halten Sie von dem Vorschlag?